Guten Morgen, mein Name ist Michel. Ich werde in den nächsten 30 Minuten gemeinsam mit euch ein leckeren Zapp kochen aus Gemäßrechten. Das heißt, es gibt kein mir steht die Laura, ich habe noch nie einen Zopf gekocht, aber ich werde mir etwas schauen, um zu helfen und zu lehren. Guten Morgen, Also lege ich schon mal ein Blatt an die Bleistiftbrett und äh, sehe ihr ein Tablet oder PC, setze ich an den Küchen und sieht gespannt. Weil heute gut geschmackt, gekocht und gut geht. Gut, wir beginnen mit was Wir machen mal einen Überblick über das, was wir eigentlich für Material brauchen. Das heißt, was du willst, ich gebe dir mal Gedanken, was wir brauchen. Du siehst das zusammen und dann weißt du, keiner also kann er, was du alles brauchen. Also für den Kache bereichst du mal in der Wir haben auch alles zu kochen und uns Perfekt, Doppel haben wir. Wir bereichst ein Kneippchen. Ein Alternativ, wenn man nicht mal Kneipchen will schneiden, ich habe Ein Schäler, also ein Sparschäler. Schäler. Dann brauchen wir viel Messer zu nutzen, um es drauf zu schneiden. Das ist ein Schneidbrötchen. Ein Kochblatt, vom man noch düppeln drauf, so zu, zu viel hat, drauf zu kochen. Das ist für Den wir heute. Ein Liter Wasser. Den haben wir da. Dann ein Bus schüssel oder ein Kompost, von ich den da vom wo man noch Traschstoff am drauf machen. Das Kompost. Und Urlisch für unser Brot. Das wäre eigentlich so weit, was man für das zu kochen brauchen. Ja, läuft Kanner, ähm, am besten kann man damit auch zu zusammen. Also macht das nicht allein. Ähm, oder Michel? Ja, also wir geben uns und einfach in der Kiste wirklich nicht allein zu schaffen. Der Tisch ist dabei, den ist vielleicht hilft und äh, dabei unterstützt dadurch, nein, der Küche geschieht. Genau. Ja, also, mir lofen mir oder weiß ich in Hunger Ja, wir fangen los aber etwas wird zu auch noch so, da tut mir dem für viel und zu An der Küche ist wichtig, löst also nicht löst zu schaffen, mir löst zu machen, nicht zu hetzen, zu konzentriert konzentri zu konzentrieren, da konzentriert zu schaffen, für einfach zu verhindern, dass ich ohne nein, du beim kochen. Okay, okay, das sage ich bin mir noch nicht so bewusst. Und du musst wissen, nicht komme dann bin ich komm, du Papa, weil Papa von bei diesem geht. Ah. Da können wir uns nicht zurückhalten. <lacht> ja. Ja, mir mich halt. Was brauchen wir, um es für einen gut zu kochen? Das ist ein gutes Froh. Also, ich gebe Ferien schaue, wenn ich sie schaue, wenn ich an also, ich mal... mm, sie schaue, ich sie schaue, wenn ich ich ich sie schaue, wenn ich Also, ich ich ich knackig das bei der Gromper so gut ist, ne? Zum Beispiel Grompre Kischelcher. Aber wenn wir schon bei der Gromper sind der der auch an der Spünschelein am Regal. Innen. Ja, super. Ein gut Gromper. Das habe am Land schon im Menü wert auch oh So, und da komme noch mal zu Stangen Zellerie und einen halben Schufel. Ja, das wir auch schon. Die oder Diana anderen kann Und dann zu guter Letzt noch zwei Sachen. Und dann Knöbel Oh mein Gott, ja, das ist etwas Feines. Da sucht man den Geruch immer verbunden. Ne? Mit dem Risiko, gehen wir wir heute aber gerne an. So, da kommt schon mal gemäß noch vier. Da können wir es mal nur gucken, wann so im Frigo alles vorrastet und gemäß vorbeiztun. So, als Mütten. Als Grumpali, ein Schmannerbrät. Jetzt sind wir am ganzen Pfanne, fünf von der Stelle am Leifond. Als halbe Schuffle. Salary? Was ist das denn dann? Das kannst du doch nicht mehr essen. Guck mal, wie das ausgesehen ist. Ich denke, das Toten besser waschen und dann äh, gehen wir in die Boutique Neues kaufen, oder? Hm. Geht doch noch. Was ist sich das Toten waschen? guck dir da das Toten doch mal an. Ich denke, die Mutten ja. sind schwarz und die, die kannst du beieren. Und die Poraten, die, die sind und an um, guck mal, die Grompa, hier wisst ja schon ein geringes raus, so, Michael. Ja, also, ich bin ne rasch, die sieht vielleicht nicht so aus, wie du es dort vierstellst, wenn du so neukäufst. Aber ich geh so, du wärst schon ein Wunderer, wenn wir alles mit dem dort können machen. Schummel eigentlich die einfach. Hör doch mal irgendwas, eh schon ab, in der Richtung mhm. und da siehst du mal, was du da eigentlich feststellst. Okay. Schon mal ein Mut, he? Ja, also, aufgesehen von dem, was du raus wisst, gesell das Grompa eigentlich so aus, wie das. ist. Und, um, wenn ich da in der Parade richten, die riecht eigentlich noch mehr intensiv, wie, wie ich kann. kenne. Ich rieche nur eigentlich, das es nicht schlecht ist. Genau. Wir können mir dann durch Geruch Geruchsin vertrauen, weil wir so Entscheidungen treffen? Also, wenn zu jetzt gucken, ob das gemäß noch gut ist, kannst du mir eigentlich auch nutzen. Wir haben natürlich mhm. gesehen, dass du die Sachen beschrieben haben, die du hast, gesehen hast. Und eigentlich ist noch noch der Geruchsin genutzt. Wir können auf die Beit eigentlich vertrauen. Wir können von gut riecht eigentlich die Sachen annutzen. nutzen. Genau. Okay. Ja. Gut. Ich krieg viel schon, loh immer noch weiter, aber vielleicht müssen wir mal waschen go, weil vielleicht andere dat auch schon bissel, wenn man wenn man waschen, ja, jetzt ich die jetzt gucken, wer dat ausgesagt. Ja, zwei Monate. Eben. Den ich, auch, ne? ich, ich mache mir mal so ein paar Mal, so eine Körveranstift, an der gar Sache waschen. Na ja, ich preparen da schon alles dafür, dass man können nur fangen, mal schälen und schnippeln. Ja, yes. merci. Ja. Müsst um, du schon nicht hier zu an um den Gefangenen oder was? Nee, uns noch nicht. Das vielleicht noch machen, wunsch gleich. Das machen nicht, stimmt. Perfekt, das Brett. Ja. Wir können schneiden Schnibbel noch fangen. Gut. Michael. Ja. Braucht, wie viele Mütter brauchen wir hier eigentlich? Weil, wenn ich wir, also, wir entwickeln das Rezept mal, diese Raster, die wir hier finden. Wir haben drei Mütter die hier Im Verhältnis zu den anderen Sachen gibt man die drei mal nutzen. Mhm. Äh, beim Kochen ist das eigentlich nicht so relevant, äh, immer zu, genau aufzuschätzen, was das ist. Bei uns geht es halt darum, die Rechte zu nutzen, um so ein wenig wie möglich was zu können und das wird mir Hunde eben zu nutzen. Okay, genau. da tue ich mir können als Rezept dann äh, drei Monate abschreiben. Perfekt, genau. Super. Immer wenn man mal Schnippeln anfängt, nimmt man mhm. dann etwas zu suchen, so, was du die Sache da gibt, wo man vier schon ein bisschen drüber gewesen hat. Der tue ich eigentlich gerne zwei Schnelltechniken erklären, die mir wichtig wären, damit man da könnte, kurz angucken kann, zu hören, dass man so in der Küche aufhören. Die erste Schneitechnik ist grundsätzlich eigentlich, also sie heißt den Tunnelgriff, das mir formen, mit diesem Fanger, Genre Tunnel. Also ich meine, nicht nur mit der Schritte, sondern also mit der linken Hand formen einen Tunnel. Wir packen das Gemäß eigentlich fast unten mit dem Tunnel und geben dann Messer zwischen den Tunnel aus, um da rauf zu drücken. Das heißt, wir verhindern mal dass wir das Fanger schneiden. Ein zweiter Griff, den wir bei verschiedenen Sachen, ich komme noch währenddessen darauf zurück, den wir geben auf, das ist der Krallangriff, wie du nun schon seht. Wir formen mit der Hand einen Krall, setzen den Krall ungemäß um. Und das Messer setzt man uns und als Fanger spitzen um, damit wir den gerade nicht schneiden. Und ab da können wir dann eigentlich fast aufdrücken. Genau. Okay, super, der Toten. So, In Zufang können wir schälen mal schnüppeln. Ja, ich meine, was vielleicht auch noch insgesamt wichtig ist, wenn ich zum Beispiel hier hey, mit einem Spaß hier arbeite, dann ist ich immer vom, vom Kiefer fortschneiden. Also in diesem Sinne auch von der Hand, der Da komme ich gar nicht an die Situation, dass ich mir irgendwie weh Ja, merci Laura. Okay, super. Zwölf viel hat jetzt mal das Kompostkind vielleicht trägt äh, davon schön. Nur an, äh, also dann in den Debakter da haben wir das den Kompost. Ganz gerne. Super, merci. So, während Laura ein Mutterschild erschneidet, können wir nicht mal ein Portemonnaie. Tisch bei der Porat, die ähm, sind äh, diese ein bisschen verdröschend, wie gesagt. Da haben wir vielleicht minimal kleinen Platz drin. Mit der Viertel bei der Porat, ähnlich wie bei der Innenstadt, ist das eigentlich ein, ein Kreis abgebaut. Das Tisch die, sie ist relativ einfach, wie das zu behieven. Dafür holen wir ein Stück Porat, also mit 2 x 15 cm Gewicht für den Rezeptfüllentisch. Da könnte ich über ein Rezept schreiben, dass man für das Rezept 2 x 15 cm Poratestecker genutzt haben. Für die dritte Schicht, wie ich erklärt habe, zu verdecken, nimmt man das Porat eigentlich das Blätchen, machen boise brettschen macht einen Tunnelgriff und man dann einen Längsschnitt, Schnitt über die gesamte Porat Das ist mein kurze Schnitt. Und da sieht man eigentlich schon, wie es das so ein Kreis aufgebaut ist, dass er das vom Salbe schon abfleckt. Das ist so, ich mit Kindelo, wenn ich alle Schichten für um eigentlich für so viel wie möglich zu nutzen, gebe ich vier Stunden, dass man nur die erwischen Rufhüllen die ein bisschen knaustisch noch also ein bisschen verdroschen und die gehören schon in den Kompost. Zweitens machen wir Deutsch mit der zweiten. Da habe dann ja fast, waren noch die Wurzeln. Die können doch nicht, also ganz fein waschen oder eine riesige Steckmischung. Dann kann einfach den User zu den Wurzeln waschen, dann noch heiß sehen wir ein Tunnelgriff, längs schnitt, wird die ganz purat und dann sehen wir den ersten Teil ruf, teilen, die nächste Schicht und das sind nur ein Gut, ich fängt dem zu schneiden. Die, die gebe ich an den für den Lohr und Druck setzen. <lacht> die, tisch, die schneiden wir auch so an, an Rundel, ähnlich wie den Lohr gerade Mutte schneid. schneiden. Dann dann ich es kurz an und dann da gebe ich dem Lohr. Dann nehme ich Rivardi. Ja, da kann ich gerne noch eine Ich den zweiten. Ich meine, da die dritte Schossel. Die Super, merci. Den Namen. merci, merci. Ja, das nächste, was ich schaue, ist, dass ich mit dem Zellerie bauen kann. Tumalo, mhm. drei Mütten, zweimal 50 cm Poraten, und ich am Frigo noch zwei Stück Zellerie von auch ungefähr 15 cm. Das klingt auch vielleicht ein bisschen mehr, aber das, so, äh, genau das ist nicht so. Genau, eigentlich, Tschüss. So, den hast wie gesagt, wir um, haben ein bisschen Platz, wenn ich die Brunnen sehe, das ist halt minimal abgepasst. So, du riechst riech nicht schlecht. Ich gebe dir eigentlich bei dem heute halt, Schuss vielleicht ähm, Tufänger auf, die verdröschend sind. Und den Rest dann aber so halten. Verwertung. So, Ich mache mir schon ein Porrad. Was wir ja. dann äh, nur als nächstes tun, weil ich ein Kumpel, wenn ich mir den können das was äh, auch herauswies, kann ja. ich auch benutzen oder. Nein, bei der getat. Ja, also bei der Grumper geschickt stopp hat, für neuen bei der Heik konnte ich mir genau guckt, wenn so ein kurzer Zeit ist. Guckt das wirklich ja. richtig ja. matschig. Die äh, Sprossen neun Steher, also Tisch komplett gekenkt. Der Tisch die Sprossen die, Spross, die rausgewürfen und eigentlich schon die Knoll äh, oder die Pflanze, also eine neue Pflanze also, ist der Knoll, gewiß. Tisch von der Tabelle, wo du im sitzen. Keine neuen, neue Grumper ziehen Tisch. Da können schon der Gerde oder eine größte große Blume back setzen. Die heute die Konter, ich die, die, die wirklich nicht mehr nutzen. Also die hast zöffi gekenkt als Müll, das Lauter geringen Plätze, wie du gesagt hast, den Tisch hm. gebe ich, ich nicht mehr Nutzen. Ja. Bei den Häuten, die sind mit dem Klang äh, auswächst, die, ähm, die können wir ganz grob waschneiden. Und noch die geringen Plätze von der Grumpa wirklich die sollen wir nicht mehr essen. Okay. Wenn du willst, kannst du dann die Grumpa machen. Ja, das mag Der Tisch ist im Zweifelsfall dann immer besser äh, grön sind, um die Zweifels, dann, Bei der ich am wenn sie wirklich schmüller kriegen Platz, also richtig lang aus Wüchs wie die heute, die gebe ich wirklich am Zweifelsfall zum Beispiel. Natürlich, die heute nur Kompost, die gebe ich, ich für als nicht nutzen. Ich hatte vergessen, die Kralle zu machen. Ich hab das heuer geklärt und dann mache ich es selber nicht. So, da können wir nicht mehr schlafen. Ja, ja, okay, super. Wie nice. gesagt, so, wirklich die geringsten äh, Platten und die Auswüchse, also die Sprüche, wirklich kannst du grau waschen. Passt dann halt gut ab. Merci. Man, ich mal eine Zelle wieder. Ich habe eine Flasche, ne? Stang, ja, eine Flasche ja. waschen. So, die Zelle war fertig, das waren zwei Stangen 15 Zentimeter. Die, dass ich mal obzeit. Hauptzeit. Gut, tut, grumper, gewischt, damit, wenn es gut geräumt muss, musst ich gewischt, musst du nicht mehr den halben Schuffler kümmern. Die gesagt, dann schon richtig gut aus. Da gebe ich noch nicht ganz viel waschschneiden. Die haben wir vielleicht minimal brauchen Platz. Und die gebe ich vielleicht noch besser waschschneiden. Ich mir noch mal an. Was beim Schuffler interessant ist, was die nicht wissen, eigentlich können wir die grengen Blätter, oder also nicht eigentlich, mehr, mehr benutzen können wir die grengen vom Schuffler matt nutzen. Die werden wir also zum Zopfmatt verkochen. Die schneiden ich mal noch ein paar Dann stehen die einzelnen und die holen wir dann mit. Das Einzige, was ich beim Schuffler freigelöst, habe, sind dann dass diese Verstrierungen mit Verzahnung und die können ich alle schneiden. dann Schuffler so um den plack und dann so stehen in der Form, dass ich den, den halben Kap holen. Aber auch ähm, das Haar steckt eigentlich aus also dem Schuffler, wie der mit, das will man für auch die Stadt, okay. Okay. Ja, genau. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Ja. Schuss den Ufer können können ich waschen. Kurz. So. Gut, dann mein Stimul. Klang. Wie sind Grompas? das fehlt, was muss waschen aber oder was? Okay? Bei verschiedenen schon, bei anderen ist es weniger. Okay. Ich denke, du musst nicht viel die, von den Feiern Grumpa die nee. du nutzen kannst. Nee. aber. Okay. Das nicht nutzen. Ja, also, ich hab die äh, geholt? Ich hol uns Feier Grumpa. ja. Okay. Läuft keiner, das schreibe ich ab. Wir brauchen Feier Grumperin. So, Blätter machen wir schon noch ein bisschen klein. Hummer mit Größe für die Schufel oder. Ja, die haben wir heute. Merci Soll ich es noch mit Klang schneiden? Sonst du Zeit hast, Du bist mit der Gang, Soll ich das klein machen? Ja, dann hat es Klang. Perfekt. Ich muss aber halt gut aufpassen, damit ich keinen kleinen Platz marteile oder keinen Büro. Der Teufel ist schon. So. Okay. Gut. Schuffler ist auch geschnitten. Das ist ein größer Kurs, kannst du mir da der Woche rüberlegen. Ich gehe dir mal rüber, da kannst du gucken, ob es für ja. dich genug ist. Okay. Und da darfst du gerne noch schneiden. Perfekt. Wir kommen wir zu den zwei letzten Sachen eigentlich. Mir befielst halt, um mit denen aufhängen, die zu schneiden. Da ziehen nämlich alles innen, an also knöllig. Äh, machen nämlich also Plaklöschen. Nun, das für die Sachen unzubroden. Um eigentlich sind Urle schon Wärme aus, ihrem mal aufhängen mit Boden. Allerdings passen ist, hi, ob das Plak nicht zu wärm wird, weil den Urle stehen so den dran machen werde, Den darf nicht zu viel Wärme gehen, für das nicht verbrannt. Das heißt, äh, muss ein Plak Manchmal haben heute zwei, da muss man ein bisschen herausfinden, wie wärme man ihn so kann machen. Ich sage mal, man hat ungefähr, wenn ich es genau machen will. kann einfach zwei äh, bis drei erst Löffel ordentlich füllen und den dann an die Gürtel gehen und Plug eben ummachen. Wenn also es ein bisschen niedrig ist, wenn es nicht zu warm wird. Okay, dann Wir kommen schon zu den zwei letzten Sachen. Ich frage ich, ich toll. Oh nein. <lacht> <lacht> das sind ein und ein Die sind noch nicht Also ich komme mir ist richtig zu Ich bin gesehen nee. also, ich mein, Das ist so jemandes Müll, ne? ja. Nein. ich denke, nach tut du ist schon ein Das ist die ja nicht mehr nee. Okay. Nein, die werde ich nicht mehr antruppen. Mehr nee, <lacht> Das ist der Gruppe, das mir noch selbst, wenn das was rauswiesst, Das ist die halt an der Gart Steht auch von der neuer mhm. äh, von der, ja, neuer Ja. Also, das ja aus dem Boden, kann Tisch. den auch vom, vom Knöbelig, oder? Ja, also beim Knöwleig ist das dann schon, ja. Bei dem heute lohnt es man nicht manchmal, oder sagst du vielleicht den Ausfuhr, raus Also sich. lohnt nicht direkt, mehr schön, dass er schon mal gesehen Genau. Ja. Bei denen auch noch ein also die können wir noch nicht mehr holen, weil das einfach zu Müll ist. Und es so, ist so, schon nicht falsch. Sowohl beim Knörfling, wie auch bei der In und auch bei der Grumpe die Sache wirklich heute. In dem Fall, was sie ganz müll und das ist, ich bin einfach nicht mehr holen. Wir haben noch keine Auswüchse. Also keine die rausfusseln. Gut, ich fange noch mal knövelig an. Das ist ein bisschen mehr Klang, dann darfst du den, äh, den schneiden. Okay, also. Beim knövelig, ähm, wie du viel oder am Muffer kannst, du so ein strenger und intensiver Geruch, mehr du gibst ja, ob da drei anlassen, ich gebe dafür auch vier Stunden, dass man da nur drei holen Für das nur ja. nicht zu so viel mit dem den von den Knöllchens gemacht. Okay, da schreiben wir also bei das Rezept ab drei Zählchen. Genau. Ähm, beim Knöllchen, den heute gesagt noch gut aus, und heute nein, festgestellt, du er der raus, wie es nicht gekränkt. Heute ähm, gebe ich eigentlich, wir sagen, die relativ drosche wirkt, die gebe ich mal ein bisschen Fall auch in der also ein bisschen wie die Krallegriff Uusatz und dann einfach mal vier den waschen anhanden, wo eigentlich Sprossen Sprossgift und Da können wir das Knöbel einschwellen und dann anfangen, die Weissschwöl bis zu rauf zu pitteln. Für das die dann haben wir den ganz rauf kriegen, Dann haben wir den Knöbel eigentlich freigelöscht. Also eine bannende Kerl, die nämlich so dröschen ist. Mhm. So, und dann, da geht es mehr Nungleiser nähen. Mir persönlich, wenn man viel gesagt hat, wenn ich das rauskriege, da ist ein dass ein die Sprossen also dran ist, ich da raus. Und Das sieht man auch, wenn man zum Beispiel das Teil abschneidet. Ja. Und wir so dann zwei. Ja. Ich sage, ich sage, das ah, du, das die... Und das geht nur in die, die Richtung der Pflanze rausfüllen. Okay. Und ich persönlich finde, dass das Kegel, du bist, ist, möchtest, ich darf die Gewichtheit nur rauspüllen. Okay. okay. Ist auch heute, ich sag, ein Flaublehn und Messer vielleicht so an die Kante äh, ranhüllen. Und dann kriegen wir das schon ganz einfach also relativ leicht. Rausgepült. Super. Genau. Ich meine, das ist so weit pratt, da könntest ja. du sie vielleicht schneiden, wenn du willst, so kleine Steckelchen. Ja. Kann ich gerne machen. Sie gleich mit dem Grundpapier fertig. So, das machen ich mit den Spianer auch noch. So, selbe ich das Programm. Kralle gesagt, gesetzt. geschnitten, geschnitten. Und halbwasch geschnitten Und da pitteln ich nicht, Die Schöne hoch. Wenn ich sie nicht gut loskriegen, kann ich es ähnlich wie bei der Poratfleisch machen, aber wie bei der das ist ein langes Schnitt mit dem Tunnelgriff, und da kommen die Wasser eigentlich, Genau. Okay. Da kriegen ich quasi einen Zug Super. Okay. So, also, und hier sind wir den Kerl rausgeholt. Da sage ich mal eine Scheu. Guck. Okay. Ja. Das ist auch ein Stadfutter gefürzt. Okay, dann hast du das, ist das Kring, da. Das, das wird, ja genau. Wann das gefährdet ist, wird das Geränge rausfassen. Hier sind wir. Jetzt ja, gucken, ob mein Öl nicht zu warm wird. Ich muss noch einen Blick behalten. Ich mein es geht aber noch. Das gehst mir zu, wenn du einfach rüber. Ja, ich geh dir so rüber nach einer Stunde in dieser Zeit. Ja, du bist ja auch fertig mit dem Okay, und schlieft. Merci. Merci auch. Ich habe und Kompost gemacht. Okay, cool, ein dick. Die ist ja wirklich gut, die hat ein paar zu dir heute. Die ist heute, ja die ist wirklich noch frisch. Und noch nicht so, du das mit Müll. Nicht fast. Ja. Okay. Weil da irgendwie ist immer dass es ähm, auch häufig, ähnlich wie beim Knöwleck rum sind, Dröscheln, Schuhe rundherum ist, die länger noch die ja, heute war irgendwie weiß muffelzig. Die halten das wirklich so braun-orange. Die können wir ähnlich roh wie beim Knöpflig, auch Heu. Weil die Heu so dick, die muss ich wirklich fast du schneiden. Auch nicht denke, den Ufang. Und dann was schneiden. Machen wir da mal noch eine für uns. Ich habe den Ufang gefunden. Und Heu was schneiden. Mhm. Da kann ich so viel Wasser fliehen, ohne dass das zu Wacken ja. da kippt. Um, auch nicht denke, für die, die, die Schwellheit so roh. Leicht draufzukriegen, gib ich einfach einen Schnitt so setzen und mhm. dann drüben die so Lastpillen über den Knöbeln. Ich schreibe so nicht, denke ich, ich, schnitt den. eben, ich drin, der Schnitt wird dünn. Und daneben kannst du auch mit dem Finger drin eine Ja. Da kriegst du mal die Echt-Schicht drauf. Und dann guck mal, wie weit, da musst du kommen, weil ich will ja so viel, wie möglich mich schmatt holen kann, kann ich nicht zu viel wegschneiden. Mhm. Ich muss sich mhm. aber nur wahrscheinlich nachher holen, da täglich lehmer und nirgends drin. Und dann denke ich, ich schnitze. So. Und da kann ich so füllen. Ja. Okay. Wie kannst du meinen Knöbeln weiter? Ja, das ist ein bisschen mit Fummel. Ist, ne? Ja, du musst noch, wenn du willst, musst so fein schneiden. Das, also das ist nicht so wichtig bei der Zübeln. Okay. Das kauft ja richtig an, und das gibt wirklich Müll. Ich, die musst du nicht unbedingt so fein schneiden. Ich werde den Haar auch Orlo nicht so fein schneiden. Mhm. Wenn du aber da guckst, bei der Anhöden hei, nicht bei all so groß wie ausgeprägt. Halt ich heute den in Steckverdauern Spiel fast das, auch wenn du so dreckst, ja. Das ich fast. nicht kann ich nur noch waschen. Also gib ich nur so klangen draus schneiden, fusch, mhm. ich, ich, ich waschen. So passen, weil das wackelt relativ. Das ich nicht schneiden. so, so, so. und dann hat ich kein Stück draus. Okay. Okay. Und da kannst du mit der Ön Jetzt schneiden. Mhm. Tunnelgriff durchgreifen und dann einfach mal an den Langdenker holen. Anpassen, weil das relativ rutschig ist. Ja. So, nun ist es mal so abgeschnitten. Und da gibt es einen Langdenker, aber holen. Ja. Dann eben den so so zugreifen und dann in der dort Richtung. Dann nur mal ein bisschen mit Klangstecker. Aha. So, muss ich nicht zu fein machen, das brauchen äh, wir bei der Zoppel und das, das können wir anderen, bei anderen Gerichten nicht fein schneiden, aber bei der Zoppel mhm. muss das noch nicht unbedingt sein. Okay. So, so steht die heute noch gehen? Äh, ja. Wir kommen nämlich so gleich und Du, Brüder, mein Urlisch aus dem Schreiber richtig schwer. So fängst du mit kreischen. Ja, ich das nicht, ein bisschen, aber nicht viel. Das man ist ja aber die Milchstippel auch beschreuen, da ja, nehmen wir da hin. Wenn es euch, was da schneit, ähm, dann durchschneiden, dann gibt es genau so Inhaltsstoffe freigesetzt. die mhm. reizen dann nicht schmecken an. Okay. Tischt, ähm, das da, also die Stoffe, die gehen die, die, die an, also die reizen, die ja in Schreiber fängst du mit Tränen an. Natürlich auch bei anderen, bei anderen Gemäßzucht nur so, die ähnlich Inhaltstoffe Huhn, die beim Schneide frei gesagt der Tisch statt äh, ja. Okay. Bei der um ja. So, ist bin fertig, Mann. Also schnell und nicht ganz frisch, die mir das doch nicht schlimm. Tisch. Tisch. Logeht ähm, ihr dann tappen oder? Logeht dann tappen, ja. Ah, äh, ja. Tisch. super. Ja, Tisch. Einzig und nur schon, schon abgesagt. Mhm. Die misst low warm sind, können wir mal gucken vielleicht. Ne, für was brauchen wir den Urlisch dann? Ja, also in den Urlisch, das soll denn statt den mal mal tappen. Doppeln, mhm. für als innen schärfen zu Boden. Und dünne Brotten. Dünne okay. mal als echt schärfe Brotten, eigentlich doof ist, weil durch das Erhitzen und durch das schärfe Brotten am Öl ist ja. ein ganz einer Aroma-Stoffentisch, ganz einer Geschmache, ganz einer äh, Gerüche freigesetzt. Das, das geschieht eigentlich durch Brotten. Wir okay. nennen den einen so zu rechten Aromen, die ah, ganz ja. interessant sind in der Zopp. Und da fängt er schärfe Brotten für den Teig äh, von den Innen und dann machen wir den Knöwegel dran. von wir den Knöwegel ja. für den Teig von den also auch aufbrennen, Brotten, dann geht es für verbrennen. Okay. okay, ich darf ja mal Mama ein mich später. Hängt ja mal dafür. Also du schmeckst nur mit den Ohren um. In. Okay, ich teste ja. mal den Stecker wärmer so dass der hier Ja, ich kann aber noch ein bisschen wärmer. Und da gehe ich ähm, alles tragen. Ja. Ne, von den Rösten in der Tat, das ist schon ein Käferin. Äh, mir lohnt mich das auch mal ein bisschen mehr Söhn dann. Ja, also genau, das ist ein Stadt, was, was relativ interessant ist, wenn da mhm. die Scherbumböte rauskommen die Aromen. rum. Da ist eben ja bei allgemein äh, auch, auch nicht. An der Reifung, wie ich schon gesehen habe, habe ich bisher nur gefangen, mit Tank tränen, mit Geruch oder so. Das ist relativ mhm. starker Geruch. Wie oh, den ja. anderen, da wollen wir mal umbroden. Und das ist auch den Öl, ich finde, dass wir den nicht so schärf können umbroden. Okay. So, dann sind wir dran. Da muss ich den Blick drauf haben, damit man nicht umbreitet. Hier. Hier schön mal den Holzschlaflodabs, halt ich habe einen Döpfen zu räumen genau Als nächstes müssen wir wirklich ein bisschen brote Da so zwei, drei Minuten und das sehen wir oft mal gucken. So gucken, Wenn es nicht genug Öl ist. zum Beispiel wenn es man nicht mehr es genug Öl gibt, gibt es da immer so schwarze, weil die bin U-Brote ja. äh, schlussendlich ein U-Brote dreht sich und schreit dadurch da so für die Aromen. Ja. Die das ist, nur, na, das ist ein kurz und da gibt es noch äh, ein bisschen Knöbel, wenn man es will. genau die soll's breit sein mit Knöckelknochen. Und dann, das machen wir dann mit um, Gemüse? Muss das auch ein kleiner Rahmen ja oder? Ja, die sollen so von der Teile wirklich ein ganz scharf Ubergroßen hast. Ja. Dafür sind schon der Temperatur bis hoch. Und dann gibst du die anderen Gemüse orange ein, dann mit dem ganzen ein Ubergroßen. Okay. Ja. Die sonst können wir der Teile seitlich schon. Mit selber Käder ist das ein ganz bisschen gucken. Du siehst mal dann, wann genau. das so ne man du kannst schon an schon Eis gehen. Ich fange sogar mit dem Porat an. Ich fange mit dem Rang Das ist aber, ja. Das ist dünn intensiv. Ja, kannst du vorher gehen. Wahnsinn. Danke. Ich habe zwei Stecker von 15 cm Poraten. da ist schon einmal dran. Und dann immer gut guten Träger, so wenn man die Tippen nicht Folge, das hat, dass man wirklich nicht umbrennt. Danke, Laurent. Dann würde es doch direkt zur gehen, oder? Ja, zur Salary. Also zur Stange Möten. Möten. Merci, Laurent. Yes. Jetzt, drei Gedenken dran? Ja. Okay. Das ist gerade für Yes. Ah, Trompe. <laughs> Merci. Okay. Guck mal, noch ein bisschen. Und ob es Ah, die Schufler, ja. Okay. Merci. Ganz schön. Oder gibt es einen sehr guten <laughs> ja yes. hm. machst du so der Leute versuchen mal Brot zu lösen ich meins du oder was kschit ja ich mein das noch ein bisschen der trage ich für nöt das lass ich flüssig die Stifte hat man schon am Anfang bis jetzt immer Liter Wasser abseitstellen äh, die brauchen malo nicht die ganze Liter Und wir fangen mit ein halben Liter an das heißt ich schütte nur mal ein Liter Wasser dran und ähm, machen aber nicht ganz. Und ich schaue immer nur das der Seite. Weil du ihn eigentlich Geschmäcker, also nicht. Äh, die Hände und so bleiben... Ein bisschen, 4,5 Liter. Bleiben wir flüssig. Die Hände und so mich fest. Und, ähm, genau dafür wir fast. Und genau, wenn man so mit flüssig will, können wir immer noch dünn Draschen nehmen. Ja. Ich einfach nicht mehr mit der Tote losse gucken das ist für mein Zob am nächsten auch mehr Creme und ich habe püreeiert, wie zu am Wasser. Ja, schon also, so auch nicht Creme ich habe püreeiert. Sie muss aber nur so wie so 20 Minuten kochen, Mm -hmm. äh, immer um den Tisch dann zu rieren, und das kannst du sie gerne pürieren. Okay. Ma, wir haben schon einen Zopf präpariert, die schon 20 Minuten gekocht habe. Und die auch schon püriert ist. Ja. So stehen wir so. heute drauf. Ja. ja. Ich gebe dir dann als gekaschelter püriert gehen. Die stehen wir viel präpariert Genau. Perfekt. Und du hast ja auch schon püriert? Ne? Die haben ist auch schon püriert, genau. Da, da machen wir da werfen wir einen Blick ran. Ähm, so. Was haben wir alles, alles heute mit? haben Ölisch, neues Gemäß, was ja. man geschnitten püriert. wie gesagt wir nehmen da Ruhm vom Gemäß eben. Mhm. wir wollen hier noch ein bisschen Fleisch anhören. Ja. Ich gesagt, um wir heute die Sache tun, wir werden das ob ähnlich ist, die ganz gut gefällt, Das ist Kräuter und Gewürze mit denen wir noch verfeinern. vielleicht. Okay. <lacht> <lacht> ähm, aus das ist das, was ihr Ich meine Ich ist ein bisschen niedrig. Und ich schreibe ne, da, nicht dran, dass man vielleicht nicht mehr Und da ging ich da. So, der Peter selber ich rüber. Also, ich da einfach mal. Das will man gleich ankacken. Ja. Ne, so <lacht> ich Das ganz aus. Merci, Laura. Ich ganz aus. Wir trainen nicht wirklich. Das kann nicht von der Oren, nicht von der Zuppe. Dann wir mal einen Deckel, mal lieber. Darüber stellen sie nicht ganz so plack, oder? Ja, merci. Sorry. So. Sorry. So, da kommt ja zu Petersilch. Ich, ich gehe da den, ich geh da mal drei so, drei so Stöcke vom Petersilch. Ja. Was du willst, kannst du die vielleicht mal ausschneiden. Ich schneide Und so. dann siehst du was du da fassst. Wie, was meinst du das immer? Probier mal zu schneiden und dann du da, schneidest du mal ein Stück wasch dann hältst du da, ähm, ich denke an die Hand, da riechst du dir meine Faser an die Hand. Denke so. Okay. Dann siehst du mal, was du da riechst. Wow, Michel, das, das riecht schon noch viel mehr intensiv, genau. viel Blut, wenn ich das so ja. an meinen Hand ein bisschen zerreibe. Und das ist eigentlich wie bei der Öhn, wenn ich aufhänge, Sachen zu schneiden mhm. oder zu räumen, da setzen sich mhm. Stoffe frei und die Stoffe sind eigentlich das, was du gerade riechst. Aber mit, Stoffen, mit Stoffe Stoffen, aromatisieren wir der das ist Top, das ist das ist Top, eigentlich also auch nicht, ja. nicht. das, für eine Zusammensetzung für ganz viele Geschmache, Gerüche. Und der Peter ist eben ein Teil, okay. den wir dazu beitragen. und ja. kann so es Kreativität der Kreativität freier auslösen. Okay. Der Teich, da steht das dann am Endeffekt der Mix und Aromen. Genau. Die wir selber können zusammensetzen. Genau. tisch das Hand ja. von der Kräuter. Da wird man Haut gemäht, mit dem Gemäß, mit der Kräuter, die ich so gerade schneid. Und mit all den anderen Sachen, die ihr noch kennt, dran machen. Also eine zusammensetzung, wie so ein Mix von verschiedenen Aromen. Genau. Da steht man den Deckel, da muss ich so Zeit hin. dann hat man schon gerade ein bisschen. Ja, Stunde. Ne? Geht der Türmann Peter Selig? Ja, das geht so. Da kannst okay. du den mal dran drauf machen. Ja, ja. perfekt. So, und okay. jetzt mit dem Peter selbst. Ich möchte mal in Aroma Mix. Das ich gebe mir mal den Klassiker machen, die Klassiker, die der Mann, die in der Küche immer kennt, da das wirklich Salz für den größten Bestandteil und auch große an den größten mhm. Anruf an ein Gericht möchte, eben der Pfeffer. Also schon okay. bei, genau ein bisschen wie fein Salz, ein ganz gemahlenen Pfeffer. Beim Salz. Ähm, Gib ich hier schon welche kleinen Löffelchen holt. An über äh, dem Mix, den wir heute mit tun, gib ich nur zwei, zwei der Löffelchen, wie ich sie nur heute und also das können zwei Löffel sein. Äh, gib ich nur zwei nicht gehäuft, also gehäuft wie der Teig, Strupel voll. Und ich gebe einfach wirklich zwei Flachen, zwei Flachen so Löffeln Salz, an es zub machen. Aber ein Pfeffer, äh, wir müssen vier Sicht, die gibt es vielleicht gerne scharf. Kann ich auch beim Salz. Ich weiß, du nicht 100 Prozent, ob das passt. Mir geben immer ein paar Rarere, ein paar Aufschmachen. Passt Und, auf die ja. und nicht genug Salz? Und nicht genug Salz? Dann zahle ich. Gib ich auch beim Pfeffermann. Jeder ist das am besten machen. Genau. Und da okay. das die Fische drin, ah, nicht so noch so wie Püree, zum mir zwei Läwer in der Fläche, aber es ist mir faserig, cremig. In vielleicht Fläche Leute, ja so Läwer, mir Wasser, zu ein bisschen kann Tischte, du kannst dir ein bisschen Freilauf zu Wie gesagt, vier ist schwierig. Tisch gib mir mal ein E-Löffel drauf wie beim Salz zwei. Ich will doch da drüber streuen. Gut, nehmen wir mal Peterselig dran. Micha, was ist denn noch an den Pakkelschern? Gucken wir da mal direkt Oh, Die Pakkelscher sind eigentlich gedreschend gewürzt. Das ist das, was die lobt. Oh, hier haben wir zum Beispiel Peterselig. Ah, ich habe das, das Peterselig frisch genutzt. Und dieser Geruch, so, groch, Geruch, wie intensiv das hat. Und halt konservieren wir eigentlich die Geräusche von den Petersilie auch in Form. Okay. Aber ähm, was eben, was anders das ist, dass man die Zeit verliert, da und die Intensität. Das heißt, wir konservieren, nicht, aber vielleicht äh, nicht ewig. Das heißt, das verliert die Intensität. Mhm. Genau. Und dann haben wir noch nächsten Petersilie stehen. Haben wir noch Frisch dran. Haben wir noch Thymian. Ja. Und Liebstöckel. Ah, und Magikraut. ah Magikraut. Ja, ja, genau. Willst du etwas dran? Und eine andere also Magikraut gebe ich mal dran machen. Okay. Ja. Und den Timian eben auch, oder? Einmal Magikraut hat schon raus. Du siehst ja. ungefähr, wie viel du da willst. Ja, das ist intensiv. Das ist ziemlich intensiv, Das ist ziemlich intensiv, Ja, echt, äh, echt Klang aufhängen, oder? Ja, und dann ein bisschen Und dann können wir gucken, ja. wie man Ja, genau. Ich gebe nicht die Löffelhülle für ein bisschen wie fein die dosieren mhm. Ich gebe entweder die Kneippchen, drinnen an Messer. Manchmal muss spitzteln Messerspitztüllen. Wirklich nicht zu viel. Das ist so, wieder du. Wie du ja. merkst du? Ja, ja. Okay, manchmal Magikraut, ein Messerspit und um, was hast du noch gesagt? Du Ich, den, Thymian, Thymian, oder? Ja. Äh, ich den auch ganz intensiv. Das du mal dumm. Besser manner wie. Mann, aber auch. Wie du so einen dummen dran, ja. Vielleicht. Wo? Messer? So, Und das man nicht. Okay. So, nur machen den auch dran. Ich, ich meine alles Ja. Und ich mache ganz minimal un. Mhm. Für das, mit das ich fange das nicht. noch nicht Ja. Ich um muss Und ob ein das nicht so Scheu <lacht> mit der Zopf runter geht. Ja, und da wäre man nicht so weit. Wenn du willst, kannst du vielleicht schon talleren Sichen Ja. Um, Raum. den Rahmen. Äh, den wir brauchen für das ganz, Du bist ja gerne so cremig. Ja. Aber das Ganze vielleicht noch verfeineren mit Rahmen. Okay. Ja, effektiv. Also Matram, Rahmen schmeckt mir Zopf wirklich besser, weil es nicht cremig ist. Die, die, die nicht wissen, für was das viele Leute zocken, äh, man träumt besser schmeckt Der Rahm, du hast Fett dran, und das ist ein Geschmacksträger. Und äh, das intensiviert denke ich, alles. Da, ne? ja Genau, der Rahm dreht das noch bei So, soll wir auch riechen? Ja. Okay, das ist der Wert. Komm, du mal einen Teller hin, dann meine ich ein einen Löffel dran. Geht den Löffel da durch, dann wird es vielleicht ein nicht... oh, noch drin. dran, ne? So. Merci. Das so, ich kenne dir den zweiten. Merci. Das riecht schon ein bisschen Ja. Wenn wir das okay. schon frisch und dann dekorieren, dann machen etwas drauf. Das ist eine gute Idee. So, ich schon Ich meine, Plagge ist nicht, dass das geschieht. Ja, Sollen wir den Deckel drauf machen? Ja, jetzt kommen wir den Deckel drauf. Merci. Okay, da sind wir gespannt, warum. Ja, ich auch. Sollen wir mal rüber in den Tisch gehen? Ja, komm rüber in den Tisch. Merci. Mmh. Ja, riecht schon mal super. Ja. Also, Michael ist begeistert, weil mir aus den Lebensmitteln, die ich eigentlich schon ausgesehen hier was hat. Dadurch mir dumm aber Leute selber so eigentlich überhaupt konnte kochen. Ja, das was die dann, was du halt so an der, am Frigo und an den und an der Lebensmittel finden so eigentlich, die musst du nach Schlitzsachen dran kannst kochen. Ja. Tisch, alle Lebensmittel deutsch sehr wert und die solche Wertschatz gehen auch noch verwandt Tisch. Ja, es ja, sind auch Budgetschafter dafür. Merci Leute, ja. guten Appetit. E guten Appetit. Merci. Auch ihr Schleif kann E guten Appetit. Guten Appetit.